Wie kann man in LimeSurvey so einen Schieberegler hier erstellen? Um das zu zeigen, erstelle ich erstmal eine neue Frage und als erstes muss man dann natürlich den Fragentyp einstellen und das versteckt sich hier ein bisschen unter dem Punkt Maskenfragen und dann mehrfache numerische Eingabe. Bei diesem Fragentyp kann man jetzt hier auf der rechten Seite auswählen, ob das Ganze ein Schieberegler sein soll oder nicht. Das heißt, der erste Schritt ist es, hier den Schieberegler anzuschalten. Dann kann man auswählen, ob der Schieberegler horizontal oder vertikal angezeigt werden soll, welche Form der Griff haben soll, ob man da noch Anpassungen vom Design her machen möchte. Und dann kann man hier den Schieberegler Minimal-Maximalwert und die Genauigkeit anzeigen. Das heißt also, wenn der Schieberegler von 1 bis 10 gehen soll, kann man das hier entsprechend eingeben und hier die einzelnen Schritte, wie weit also die einzelnen Punkte des Schiebereglers auseinander sein sollen. Hier gebe ich jetzt mal einer Schritte an. Dann kann ich eingeben, ob der Schieberegler in der Mittelposition starten soll, ja oder nein, oder ob ich einen Anfangswert eingeben möchte. Man kann den Schieberegler auch umdrehen, man kann das zurücksetzen, zulassen oder nicht und man kann angeben, ob der Anfangswert des Schiebereglers beim Start eingestellt ist. Das ist tatsächlich eine wichtige Einstellung für die Codierung später. Wenn man hier einstellt, dass der Anfangswert des Schiebereglers beim Start eingestellt sein soll, dann wird dieser voreingestellte Wert in die Kodierung reingeschrieben, wenn die Befragungsperson den Schieberegler gar nicht verändert hat. Das heißt, wenn man den voreingestellten Wert, also den Anfangswert, zum Beispiel auf 2 gestellt hat, die Person hat da gar nichts geändert, dann geht das in der Kodierung tatsächlich mit diesem Wert 2 ein. Meistens will man das ja nicht, meistens möchte man ja, dass die Person, die den Schieberegler gar nicht angefasst hat, dann eben auch keinen Wert in diese Frage reingeschrieben bekommt. Und deswegen macht es dann eher Sinn zu sagen, dass dieser Anfangswert nicht reingeschrieben werden soll. Und dann kann man noch sagen, ob die Minimal- und Maximalwerte angezeigt werden soll. Und hier wird angegeben, wie der Texttrenner aussieht. Und das kommt jetzt im nächsten Schritt. Ich habe jetzt hier erstmal gespeichert und dann gehe ich hier auf der linken Seite zu den Teilfragen. Und diese einzelnen Teilfragen sind jetzt die einzelnen Schieberegler, die ich in dieser Frage drin habe. Wenn ich also nur einen Schieberegler haben möchte, gebe ich jetzt für eine Teilfrage hier die Beschreibung ein. Und zwar kommt als erstes die Beschreibung für die Frage, also welches, welche Teilfrage man dort stellen möchte. Und dann kann man eben mit diesem senkrechten Strich dann abtrennen die Beschriftung der linken Seite des Schiebereglers. Und dann nochmal einen senkrechten Strich und dann die Beschriftung der rechten Seite des Schiebereglers. Also auch hier gehe ich jetzt wieder auf Speichern und dann gucken wir uns das mal in der Fragenvorschau an. So, man sieht jetzt also, hier habe ich die Beschreibung dieses Items, dann die Beschriftung auf der linken Seite und der rechten Seite. Und da ich jetzt gesagt habe, dass der voreingestellte Wert eben nicht schon ausgewählt sein soll beim Start des Schiebereglers, ist das Ganze hier jetzt erstmal noch grau und wenn die Person jetzt hier einmal draufklickt, dann wird dieser erste Wert hier ausgewählt, dann ist also der Wert 1 ausgewählt. Und wenn man dann entsprechend den Schieberegler verschiebt, werden eben andere Werte ausgewählt und dann entsprechend in den Datensatz gespeichert, wenn Sie die Daten exportieren. Wenn man jetzt gerne mehrere Schieberegler untereinander haben möchte, dann kann man einfach hier mehrere Teilfragen eingeben. Das heißt, ich gehe wieder hier unten hin, füge dann Teilfragen hinzu und ich kopiere das jetzt hier einfach mal. Um da nochmal dieselbe Beschriftung zu haben, man würde das natürlich dann entsprechend anpassen. Gehe hier wieder auf Speichern und Schließen und wir schauen es uns nochmal in der Fragenvorschau an. Und dann sieht es jetzt so aus, dass ich hier eben zwei Schieberegler untereinander habe, mit eben entsprechend dieser Einstellung, dass der Anfangswert nicht gespeichert werden soll und deswegen immer erstmal geklickt werden muss, bis dort eine Zahl dann angezeigt wird. Soweit zu den Schiebereglern in Limesurvey. Viel Erfolg bei der Anwendung.